Willkommen, mein Name ist dann LP. Okay, ähm, ja, mein Name ist dann LP und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, neuer Charakter ist aufgetaucht und da muss ich natürlich was von Video machen, ne? weil warum nicht? Ist ja noch ein paar Monate her, seit ich wieder letztes Mal gespielt habe. Und ja, ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen irgendwann ist der äh, Letzte DLC-Kämpfer rausgekommen. Und ja, den schauen wir uns mal an. Wir spielen natürlich klassisch Modus und so. Und ich glaube, eine neue äh, Dingenskarte ist auch dazu gekommen. DLC-Karte hier, ja, wo man Geister freispielen spielen kann und so. Aber ja, machen wir es mal hier. Und wer ist der DLC-Charakter? Oh, ein Verlor. Held. Ja, der Held welcher sozusagen die Dragon Quest Serie repräsentieren soll und ja weiß nicht der nächste DLC Kämpfer der auch noch angekündigt wurde der mit Mario Master Online der nächste DLC Charakter der danach rausgekommen wäre rauskommen wird ist Benjo und Kazui und ja viele Leute haben weiß nicht ein bisschen negativ darauf reagiert dass der angekündigt worden ist weil hat wieder ein weiterer anime charakter ist den schwert weil so wir haben ja noch nicht genug von solchen charakteren ne? und ja also ich ein bisschen wenn ich ganz ehrlich bin respektlos bin weil weiß ich nicht wegen quest ist wahrscheinlich eine der ältesten serien die jetzt hier im spiel sind ich glaube die einzigen charaktere noch älter sind sind so mr game and watch vielleicht donkey kong erkannt weiß ich nicht Also ja also wenn es hier Dragon nicht gäbe, das ist ja wahrscheinlich eine der ersten japanischen Rollenspielserien der Welt und ja, wenn es den nicht geben würde, dann würden so Sachen wie weiß nicht Cloud, also Final Fantasy, Fire Emblem wahrscheinlich gar nicht existieren. Mother äh Monashark kommt, Mother äh, Earthbound und ja. Und ja, Final Fantasy wird gar nicht existieren, wenn gar nicht Dragon Quest existieren würde. Also ja, ein bisschen mehr Respekt, ne? Und ja. Was ist meine Hintergrundgeschichte mit Drain Quest? Ich habe nur zwei Spiele gespielt, was irgendwie überraschend ist. Weil japanische Rollenspiele sind ja so mein meine absolute lieblingsspiele Aber ja, irgendwie Drain Quest... weiß also Ich habe mich nie so gepackt, finde ich. Die zwei Spiele, die ich gespielt habe, haben mir zwar Spaß gemacht, aber... Ich, halt nicht. Ähm, und ja. Der Charakter ist, glaube ich, der Hauptcharakter von Drain Quest 11 oder zehn Ich glaube, 11 was so vor ein paar Monaten rausgekommen ist, und ja, die ganzen Kostüme hier, wo alles andere Charaktere von anderen äh, Dwayne Quest, andere Hauptcharaktere. Er ist, glaube ich, der Hauptcharakter vom allerersten Dwayne Quest. Ihn habe ich keine Ahnung. Ich nehme an, so 45 irgendwie so, und das ist der Hauptcharakter von Dwayne Quest 8. Was eins der Drain Quest ist, da ich gespielt habe, ich habe 8 und 9 gespielt und ja, deswegen nehme ich ihn hier den Held ob oh. nicht sag ich nicht zu sehr, das nämlich schon ein bisschen her seit ich gespielt habe und ich habe sieben Tickets perfekt, ich weiß nicht genau, was der Held alles kann, aber guck mal, macht historisch Helden. Ja, OK Battle gerade. Was kannst du ändern Dann ist. Ich habe eine MP Leiste. Cool. Ah okay ist gut. Okay was war das? Weiß nicht genau was ich mache. Die ganzen Zauber alle heißen, das sind Zauber nämlich weil man dazu effekte Start. Oh. Ja, ich glaube, ich muss mal im Menü gucken, was der alles kann. Also richtig irgendwie herausgefunden. Was ich mache, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Na, der Held und Robin. So, lass mal gucken. So, Fauch, Zischel, Zisch. Was? Feuerbälle, die ich aufladen, Kraft gewinnen. Die Aufnahme lässt sich durch Schildnutzung speichern. Zick, Zack und Zick, Zack. Durch ein Schwert beschworener Bildschlag stärker durch Aufladung. Langs nicht möglich. Okay, äh, Säusel, saus, Braus, Wind tragt dich empor und zerschneid die Lüfte um nicht. Ja, das Befehl zwar öffnet ein Eingabefenster, dass die Auswahl von Befehlen möglicher ja, Wucht durch Schwingen, Heilung gehen. Bumm, Wupp, Wupp ist das nicht tot oder so? Oh Gott. Die wieder e ist Von der spezial solltest du ich nicht genügend erwähnen. Okay. der wir da eingezeigt wird. Die Reduktion der Peng Bum. Ja die das ist eine so der Sachen, die mich nicht so beeindruckt hat in Rank Quest. Die ganzen Namen und so sind alle sowas von äh, Namen von weiß nicht Orten und äh, aus es Level. Boom. Äh. Ah, oh Gott, das ist weg. Oh, Dragonflys packt der Pokéball. Ist Das irgendwie, weil ich Oh, was hat denn? Damit ich MP zurück, indem ich angreife oder einfach nur Zeit. Dafür ich Hier, was ist das? ja dutzende Sachen, irgendwie die du machen kannst. Du hast ja noch voll viel, aber ich bin gleich tot. Ich gerade, das dann, man macht, weil Also nicht irgendwie ist alles in Zeitlupe so bumm. Es ist ein neutraler Zauber, glaube ich. So gehen, gut glaube ich heilung wohl die beschleunigung was ja trotzdem möchte kann mit dem machen kann es ja voll krass cool okay kann man schon vorstellen einige leute damit richtig weil nicht überpowered sein können energie schub du glaube ich Angriffskraft erhöhen so ein paar Zauber kenne ich auswendig. start. So. Nein, der Grab die ganze Zeit. Oh. aha, der Wirbelwind tut sogar Schaden machen. beschleunigung teufels bei macht die teufels bei weil mich mit stehen bleiben was oh oh oh der hat mich schon wieder Weiß gar nicht wie der hält hier standardmäßig heißt ich glaube der hat gar keinen namen No konzentration ja gibt es auch konzentration ja das mehr oder weniger sich aufladen für den nächsten angriff ist es ja was jetzt schon gegen drachen wir es ist ja ein rundenbasierte rollenspiel serie also ja was richtig geil war war auch kp kam vielleicht nicht so schlimm da kommt irgendwie keine Songs hier irgendwie bekannt vor aber macht vielleicht Sinn jetzt habe ich zum Beispiel keine MP ne? und Schleim Waren, der sich eben Super sein verwandelt. Keine Ahnung, wenn man irgendwie höchste konzentrationsmodus war haben die K.K. so, so Lila geleuchtet und äh, der Hauptcharakter, hier, den ich gerade spiele, äh, hat sich wortwörtlich in Super Saiyan verwandelt, wenn er volle Konzentration hat. Da ist er in seinem Bandana einfach sein Stirnband da weggegangen, Kopftuch meine ich. Er hat so eine abstehende Frisur gehabt. Ich habe schon erwähnt, irgendwie die Charaktere von Dragon Quest. Oh geil. Die sind gezeichnet von Akira Toriyama, dem Macher von Dragon Ball. Ich glaube, das hat mich irgendwie dazu gebracht, irgendwann mal Dragon Quest 8 zu holen. Ja, komm her. Oh und ja, ich einige Leute, die sind ja immer noch hier. So, die wollen sich zum Goku ja für Smash Bros. wünschen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Trolls sind oder so. Ob das ernst gemeint ist, weil das ist voll dämlich. Son Goku ist kein Videospielcharakter. Hallo, und ja, ich glaube, ein drink quest Charakter ist das erste, was wir irgendwie hier haben. Was, äh, was irgendwie weil ich, ich glaube, wir sind jetzt. Näher dran, irgendwie Son Goku in diesem Spiel zu haben als jemals zuvor. Noch näher kommen wir irgendwie nicht mehr ran. Wir haben einen Charakter von... Welcher von Akia Toyama ist. man das ist so auch schon was. Hallo. Ich habe ja gesagt, der Charakter, den ich hier steuere, der kann sich in Super Saiyan verwandeln. Also, was willst du mehr? hat äh, äh, kann sein. Ich glaub, das hat dieser Blitzangriff irgendwie Giga Slash. Ist so eine Art ultimative Attacke in Quest. Aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich der, der Ultra Smash ne? das sieht so ein bisschen aus. Das stützt auch so irgendwie sein Schwert. weil war ein kritischer Treffer Sound, glaube ich. So. Alter, der macht mich fertig. Du Pisser! Und sie kommt bekannt vor. das. Nein, der hat doch. <lacht> oh Mann, ich habe das doch voll angegriffen. Nee, hat mich voll fertig gemacht. merke ich gerade. Man setzt das Spiel auf dieselbe Stufe fort. Ja, das mal kommen sowieso so selten spielen. Aber der hat jetzt noch ein Ding. Nein, das ist ein Highfield. Weg da. Nein, oh Gott, das aus wie Slash. Das sind alles Hauptcharakter von brain Quest. den Links gesehen, den mit dem Flügeln, als der von was 9. Aber hier stehen bleiben. macht den ja, knister Boom. Abhärtung. Ich bin metallisch. Ich kann ich mich nicht bewegen? Gott. Kommt überhaupt nicht? an mich heran? Ende okay das ende kam irgendwie sehr sehr schnell ich dachte erst die zeit wäre abgelaufen oder so ja. okay, äh. nee, da war es doch konzentration okay risiko wat? Die Namen sagen mir jetzt nicht alle, was. So ein paar Sachen schon und so. So Krack, Bumm oder sowas was. wie gesagt, die Namen sind sehr komisch in Dragon Quest irgendwie, weiß ich nicht. Dragon Quest neun war am schlimmsten, ey. Ja, irgendwie... Das Spiel bestand so sehr aus Wortspielen und so, Er das, das war zum Kotzen. Oh. Weil... wir weil, gab eine Wüste, die hieß, wenn ich es nur wüste, versteht ihr das? Wenn ich nur Wüste, das hört sich an die Wüste. Dann gab es ein großes, weiß ich nicht, böses Imperium. Wie sind die groß brutalien versteht ihr? Und dann muss, das hier, dann muss man sich das ganze Spiel lang hier, da muss man sich das ganze Spiel lang hier an Das ist so zum Kotzen. konzentration Du dazu. Ah, Quest gegen Feiern bleiben. Ja, da wird es eigentlich erfolgreicher, ich weiß vielleicht Dragon Quest ist sehr erfolgreich in japan aber also nicht wo du kannst auch aufladen ich auch dennoch noch keinen schaden bekommen da gibt es doch nicht ist da Boom. Um ist hat zufällig irgendwie welche angriff man hier bekommt ja du hast bücher ich habe mp mp waren schon immer besser wupp wo ist doch irgendwie tot, irgendwie. Also tod zauber sag ich mal. Ich kann ihn ja nicht einsetzen. aber oh oh Ich habe den Sound gehört, wenn man irgendwie nicht genug empfiehlt. Was? kann ich ihn immer noch nicht einsetzen? Oh ein oh, echt lustig bin ich kann nicht mehr mal was feuer das Wie viel mp brauchen dafür jetzt kommt es allein einsetzen. 30 gott ist das nein ist das oh gott oh, du hast kein buch mehr aber oh oh, noch ein ticket Oh. Oh, wat? Ein Drache. man Immer so eine Anspielung und irgendein, Boah, mich verarschen. Kann irgendein finalen Boss oder so sein. Ich setze so viele Tickets an wie na, Da ist mal passiert, wenn Schrub. Wird er nie im Leben in den Gegner sofort töten? was oh, frisst hat. Nein. Da war es ein paar Mal verreckt, aber so paar tickets wenn ich so als würde ich noch brauchen oder so. Komm, 8 5 da 9, gemacht. Zwar ein paar Tickets benutzt, aber wenn ich ihn zum ersten Mal gespielt habe, nicht schlecht. Okay, das passt dann. Wir machen natürlich noch diese hier diese neue, die dazu ist. Also ich nehme einen eine ist noch dazu gekommen. Also wird nicht nachgeguckt. Aber ist bei Joker auch passiert, also nehme ich mal an. Da waren glaube ich so ganz viele freie Flächen. Ja. ja. wie gesagt, ich weiß nicht, so ein riesiger Fan von Dragon bin ich nicht, aber ins gefällt also lang schon wieder sehr herablassend so meine ich das jetzt nicht aber für mich ist es jetzt nicht so irgendwie Dragon fast 9 hat mich irgendwie voll abgeschreckt von der serie aber war das spiel richtig gut so, man kann sich seine eigenen charaktere erstellen also im akia toyama style nicht schlecht aber ja wir diesen ganzen wort spielen dazu das war so was ich eisen eisinsel die hieß schneeberien versteht ihr sibirien schneeberien oh. das ganze spiel lang und die monster die auch die haben auch alle wortspiele gehabt ey. und ich weiß oh, ich habe nichts gegen wortspiele oder so, aber wenn, wenn man sich das ganze spiel lang irgendwie so 100 stunden lang anhören muss man oh, kriegt ja echt ein tumor ey. außerdem gefällt mir das monster design nicht und das ist irgendwie weil ich nicht eines der ikonischsten sachen der serie weil nicht so ein schleim hier so ein blauer schleim sind da irgendwie die, die ikonischsten monster aller zeiten hier im ja. ja keine ahnung wie alle monster in Dragon Quest, quest sind alle am grinsen haben alle irgendwie ein lächeln irgendwie auf dem gesicht irgendwie nicht so ein fröhliches lächeln immer weil nicht so ein irgendwie so ein böses grinsen oder ein lachen oder so und zwar jedes einzelne monster ich, ich meine es ernst wirklich jedes einzelne monster hat irgendwie so ein freches grinsen oder irgendwie sowas was sind die dinger schon immer so lange am um die gewesen die ja wenn jedes monster ich irgendwie so angrenzt oder so nee, das war... Sorry, wie panikattacken weiß ich nicht ja, für mich ist die test serie nichts also ich respektiere die serie und so aber unbedingt spielen möchte sie nicht also spielt, da bleibe ich doch lieber bei meiner Tales of Serie oder Final Fantasy. Und ja. Und soll's. Also ich habe mich gefreut, dass und charakter hier vorbeigekommen ist, in Smash. Fand ich nicht schlecht. Weiß nicht, was alle Leute haben. Ja, ist wieder ein Anime-Charakter mit einem Schwert, ja und... Okay, Drainquest elf war das. Und ich habe ein Ticket zurückbekommen, gut. Dragon Quest 11S. 11S wird soll das sein. Keine Ahnung. Aber mal shop vorbeigucken. So. So, Kämpfergeist. 4 vier okay. der also einzige Charakter, von ich jetzt nicht wusste. aber sagen wir jetzt nicht man muss für jeden einzelnen dieser Charaktere jetzt Kämpfergeistern und so wollen. Also mal ganz schnell nachgucken. Wie macht man das nochmal? Schon ein bisschen heller, ich gespielt, aber okay. hier jetzt ein Ausrufezeichen also Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Äh, wo war das noch mal Deck. Wo konnte man sich nochmal mal die Dinge angucken? Ja, ne? Ja, ich muss... weil ich habe mit dem Dings, mit dem... aber ja, direkt beide bekommen. Dragon Quest 11, Dragon Quest 4. weil mich ich habe mit ihnen gespielt und ich habe nicht den sein Geist bekommen. Was eigentlich... Ja. ja oder machen wir mal. Und die persona dingen haben wir ja geschafft, diese... Persona Geister Tafel, wenn wir die ja auch blau schaffen, man ne? glaube ich nicht so schwer. Okay, und ich glaube, die Charaktere auf der linken Seite sind als Charaktere äh, spielbare Charaktere von Ring Quest 11 oder ich glaube, ja, also die Hauptcharaktergruppe sind, so, oh, sind ganz so viele wie ein Okay, so schleim Kirby Team. Äh, Weiß nicht, was ich finde, wer gerade so kann ausgerüstet, natürlich nicht dem will ich nicht. Ich will gerade so irgendwie Anspielungen sein, die Farben, sieht irgendwie aus wie Angelo Aus das 8, aber. Nicht. ich könnte meinen irgendwie der verabschieden stehen mal schon mal gesehen irgendwie also nicht ich nehme natürlich wieder ihn ihr wir kämpfen ich, ich kämpfen war ein Stern aber wir ja wohl schaffen hat kann ich dieses Lied das glaube ich nicht der Kampfthema von Rainbow Dash. Ja, okay, man nicht, oh, da Karte habe ich Oh, Das ist der Tilt-Angriff von denen, wenn man in eine Richtung drückt. Okay, zwei Angriffe, cool. Restart, da habe ich gesagt. Konzentration, los. Nimm dein kopftuch ab und verwalte dich in Super Saiyan. Level 99 Evolution möglich. Okay, da würde ich mal gern sehen. metall King Schleim, metall Schleim, Schleimkönig verwalte sich. Dann nämlich ich an, Draco. Ich glaube, das ist. Nein, Quest 8 Kampfmusik ist so. Die Lieder die kommen ja alle so bekannt vor irgendwie sollten die eigentlich gar nicht. Da muss ich auch sagen, die Lieder klingen alle sehr ähnlich, finde ich. aber irgendwie so den gleichen, gleiche Flair alle sage ich mal. Oh. Oh. mein Gott, voll zugehauen. So Draco mal das sind offizielle konzept oder irgendwie so was. Golem. sie kommt mir so bekannt vor. zwei zwei fest gespielt kann aber nicht sein wie gesagt die klingen alle so ähnlich so wird gehabt oder hat was okay wir müssen nur putze boze wie willst du so was denn hier im Kampf irgendwie durchziehen aber na ja wenn ich getroffen werde Schlafstatus warum macht den kampf dann nur noch einfacher Kolem. Ja, das sind alles Gegner aus Brain Quest übrigens. So, wir haben wir Flüssigmetallschleim. Das sind so... Warte mal, der hat ein Stern. Um zu gewinnen. Auch so aus mehr Das ist ein Nied aus Brain Quest 8, glaube ich. So ein Viech konnte man auch reiten. In dem Spiel. Ja. solchen meine... Gott, sagt mir jetzt nicht, du machst die ganze Zeit Sprint. Kotzt mich jetzt schon an. Komm näher. wir sind ja essen der, der groß oder kleine. ich mich verarschen. Ich bin am Boden. Ruf raus. start um <lacht> nimm deinen ball mit <lacht> du geh weg warum oh, mache ich in diesen diesen rückwärts von äh, street fighter <lacht> das ist ein Rückwärtswurf. So, kitas das ist metall ja, super rüstung alle sind kaum zu unterbrechen stammel ein flank franklin Badge. Ja, jetzt halb innerhalb des damit Ja, diese Viecher. den normale Gegner, die können zufällig auftauchen und ja, die sind weil nicht super schwer zu erledigen. Was denn irgendwie nur so ein, zwei Schaden jedes Mal, ja. Hat nur 8 KP. Oh Gott. Ja, die flüchten irgendwie sofort. Also, richtig nervt. Wir geben ummengen von Erfahrungspunkten. Ja, komm her. Ja, der hat Franklin Bett. Ja. Ja. Oh Gott, ich glaub, das sogar noch geschafft hat. Gibt es nicht? Ah, okay, Lauftempo. Ja, okay, oh, zwei Dinger noch übrig. kiedes keine Ahnung, schon wieder super Rüstung. dem man irgendwie weil nicht sieht aus als wäre irgendwie so ein viech mit hat man durch die welt fliegen kann drang fest und reit hier Gott okay weiß jetzt schon wieder der gegner er ja der hat mich gefühl oh ja konzentriert nein Nein, da ist er ausgerechnet, dann schon. Oh, ich habe auch noch lange Zeit, bis das Kann ich den graben. Wenn so groß ist. Ich will meinen Ding jetzt einsetzen. Ultras, mir komme ich gar nicht dazu. Riese, okay. Jetzt kommt Stufe 4 wahrscheinlich nicht so einfach. Mehr gefährden das Helden in der Schnell mit starken Nahkampfwaffen. stärker. Außer ich will da vielleicht mal anders ausrüsten. Team Laden so habe ich glaube ich gemacht ne? äh, nee, ich möchte äh, kräfte was macht das ding noch mal keine Ahnung ich werde mir schon trauen vertraue dem mich aus oh gott es ging acht leute kämpfen mein gott ich kann nicht gleichzeitig auf das ding gucken und gucken was hier auf mich loskommt kann man damit nichts treffen euch ne? oh, verweilung aber nicht gerade das kräfteklau okay ja schon ein bisschen her okay immer da noch nehmen oh jetzt kommt zwei du sollst wahrscheinlich die kleine hier sein ne? ich schon warum nicht so klein wenn man die heilerin oder so heilung Nein, Mann. Hör auf, hör auf die ganze Zeit Feuer auf mich zu werfen, ey. So, jetzt Hier krieg ich bestimmt meinen Botra Smash voll. metall -Ever. Ja, gar nichts gemacht. Ist auch nicht aus Metall, ey. Ne? machst du aber nichts. Was ist das? Nein, nicht. Ich wollte haben, du. Boom. So. so. Nein, ich müsste näher ran. Ehrlich. Bis das aber schon spaß mit denen zu spielen weil man schon so viele sachen irgendwie hat ich bin irgendwie wahrscheinlich die hälfte der Sachen noch gar nicht gesehen was er ist drauf hat auf sachen auf mich zu nerven ey. Oh, nein wo kannst du mal dat? alter das ist das komme ich näher zu denen. voll Umfeld auf die ganze Sache. Oh, ich wollte mein Schild gegen. Nein. Ich habe keine Dings. Knarre. Ich habe von den Hauptcharakteren einen Knarre. Das ist so ein Fernsehspiel. Gibt es keine Knarren? Und was nicht in Dragon Quest. Wie ich weiß. Boom, hat er den gesehen? wo Boom. Boah. Ich habe meine Buddies mitgebracht. Giga-Slash. Oh, Heilung, gut. Und da kommt Ike. Er ist wahrscheinlich jetzt volle Möhre, Stark, ey. Boom. Irgendwie klein, war schon immer so klein. Sollte er wissen, ich bin Mike man mehr oder weniger. Ja vielleicht auf Abstand bleiben. Jetzt nicht mehr. No, ja der hat auch aufgeladen. Ich kann nur Nahkampfangriffe. angriffe konnte Ich denke nicht. voll gemacht. Teleportation, was denn? Okay. stellen wir vor, wenn er hat irgendwie... Wenn ich retten will, machen willst dann... Ist das vielleicht nicht schlecht, aber... Und Feuer. Feuer. Okay, dann ebenso so <lacht> ja, wohl, gewonnen bei dem team angriff hat im team angriff und abwehr was er mit Leuten. Und wie anderen campserv wird okay klar, das klar war einfach schon komplett oh, 10.000 gold ja, ging noch schnell eigentlich mein Joker hat ein bisschen länger gedauert weil das irgendwie zwei seiten oder so waren Aber okay doch okay, äh, nichts neues kommt schon. Ich habe zu so viel äh, Geld zu komisch aus mit Ticket holen. Zu ne? gut, dann war es das für diesen Partner. Wir sehen uns dann wieder. Der nächste dlc charakter droppt, also Benjo und Kazui. Und wenn noch alles kommt, also ja, gut. Ähm, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedanke mich herzlich, wenn ihr irgendwie ein Like, ein Abo und Kommentar hinterlassen würdet und ja, wir sehen uns dann in den nächsten paar wieder.